Hallo, ich werde immer wieder gefragt, hilft Strömen bei Burnout und Panikattacken? Ja, das tut es, sehr sogar. Durch die tiefe Entspannung beim Strömen und die Achtsamkeit des Berührenden werden genau diese Blockaden gelöst, die unsere Ängste, Sorgen und Überforderungen aufgestaut haben. Der typische Knödel, das starke Herzklopfen, das wir alle spüren können, aber kein Röntgengerät sehen kann, werden aufgelöst. Energie kann wieder frei fließen. Wir können dadurch die Ursachen erkennen und unser Körper spürt eine Erleichterung. Was wir dafür tun müssen, ist, uns auf den Prozess einzulassen, uns Zeit für uns selber zu nehmen und einen Termin zu vereinbaren. Ich freue mich auf euer Kommen.